Wenn die Märkte so ruhig sind, wie das Wasser des Zürichsees hinter mir, dann macht niemand Fehler. Aber sogar dann, wenn das Wasser wirklich ruhig ist, sogar dann hat es kleine Wellen. Und die Wellen sind der Grund für wichtige Fehler beim Investieren. Warum ist das so? Nun, Wellen gehen rauf und runter, genau wie die Aktienmärkte. Der erste Fehler der Aktieninvestoren-Anfänger ist, sie kaufen, wenn alles gut aussieht. Und wann sieht es gut aus? Nun, wenn die Märkte sehr hoch sind. Aber gerade dann gehen sie ja wieder zurück. Der zweite Fehler ist mit dem ersten Fehler kombiniert. Menschen verkaufen alles, wenn es wirklich schlecht aussieht. Und wann ist das? Nun, wenn die Wellenbewegung unten angelangt ist. Sie verkaufen also gerade bevor es wieder raufgeht. Die nächsten zwei Fehler sind mit den ersten zwei Fehlern verbunden. Menschen haben die Tendenz, wenn sie mit dem Investieren anzufangen, gleich alles in Aktien zu investieren. Warum ist das ein Problem? Nun, wenn die Märkte wieder runtergehen, hat man kein Geld mehr übrig, um günstiger einzukaufen. Und der vierte Fehler ist, Menschen haben das Problem, wenn sie mal verkaufen möchten, dass sie gleich alles verkaufen. Und warum ist das ein Problem? Nun, wenn es wieder raufgeht, hat man kein Geld, hat, hat man nichts verdient an dieser Rendite der ersten Erholung im Markt. Und noch schlimmer, manchmal bleibt man längere Zeit aus dem Markt und man hat keine Dividenden. Das waren die vier wichtigsten Fehler von Anlegern, aber es gibt noch einen fünften. Der fünfte ist mit allen vier Fehlern gekoppelt. Der fünfte Fehler ist, Menschen haben die Tendenz, alles auf eine Karte zu setzen. Und gerade in Aktienmärkten ist das ein großes Problem. Denn einzelne Aktien haben noch viel größere Wellen als ganze Märkte. Wenn das Geld auf viele Aktien, auf viele Karten verteilt wird, dann glättet man die Wellen aus. Und man hat weniger Schwankungen und weniger Tendenz, die ersten vier Fehler zu machen. Wenn Sie diese fünf Fehler vermeiden, dann haben Sie schon sehr viel richtig gemacht. Ich wünsche Ihnen viel Glück beim selber investieren.